Hi, ich bin Anna Laura vom Ratenschalt Essen. Wir sind ein Bürgerinnenbegehren für bessere Radinfrastruktur in der Stadt. Und das hier ist Desiree, unser Lastenrat. Die haben wir letztes Jahr vom Lastenrathändler unseres Vertrauens ähm, als Kampagnenrat geliehen bekommen. Desiree war von Anfang an bei all unseren Aktionen dabei. Zum Beispiel, als wir im Februar das Bürgerinnenbegehren bei der Stadt zur Kostenschätzung eingereicht und angemeldet haben. Ähm, genauso war sie dabei, als wir andere Radentscheide getroffen haben, zum Beispiel den Ratentscheid Mal, um uns zu vernetzen und auszutauschen. Ähm, besonders wichtig war Desiree dann beim Sammelstart im Mai. Wir haben eine pop up line organisiert, um ein bisschen Aufmerksamkeit äh, auf uns zu ziehen und danach direkt mit dem Unterschriften sammeln angefangen. Und eigentlich hatten wir mal geplant, ganz viel auf Messen und Veranstaltungen und Sommerfesten zu sammeln. Das ging natürlich wegen Corona nicht und da war Desiree ein ganz großes Glück für uns, weil wir damit einfach einen mobilen Unterschriftenstand haben, den wir durch die ganze Stadt fahren können, wo wir auch Aktionsmaterial mit transportieren können. Der Rathenstadt Essen ist inzwischen geschlossene Sache. Im August haben wir unsere Unterschriften an die Stadtverwaltung übergeben. 23.693 EssenerInnen haben für bessere Radwege in dieser Stadt unterschrieben und der Stadtrat hat die inzwischen auch besprochen und die Forderungen des Radentscheids äh, beschlossen umzusetzen. Das wird in den nächsten neun Jahren passieren und während dieser Umsetzungsphase würden wir gerne weiterhin mit Desiree das ganze öffentlichkeitswirksam begleiten, unser Aktionsmaterial transportieren und uns auch einfach nicht gerne von ihr trennen und deshalb würden wir sie gerne den Lastenradhändler abkaufen. Das kostet 5200 Euro und dann kann für immer bei uns bleiben.